Willkommen am Stuwaer Gletscher, es ist wieder tiefwinterlich, wir haben 25 cm Schneekrieg, wir werden die Woche noch einen Schnee kriegen, wir arbeiten mit Hochdruck dran, weitere Pisten, weitere Lifte aufzusperren, wir werden auch am laufenden halten.